Es geht heute in den, also in der Nähe von Mexico City im Süden, da gibt es einen Berggipfel, der heißt Ayusco. Und was ich so im Internet gesehen habe, äh, gibt es da eine geile Aussicht auf Mexico City und das will ich heute einmal machen. Es gibt auch ein Gipfelkreuz und nachdem ich euch schon bei den letzten Videos einmal quasi versprochen habe, dass ich einmal die Dimensionen der Stadt einfangen will, glaube ich, ist das eine relativ gute Möglichkeit, euch das zu zeigen. Ja, und das steht heute am Plan und ich hoffe dass wir da ein paar schöne Aussichtsvideos auf Mexico City zusammenbringen. Also bleibt dran. Das waren die richtigen Geräte da vorne, so richtige geile Hardenduros. Vielleicht gibt es da Strecken. <lacht> und äh, da wird sicher ein paar Sachen geben, weil der da sein Mountainbike drauf hat. Ein interessantes Mountainbike. Ein Zwischenstopp, ein kurzer Zwischenstopp in einen, so einem kleinen Minimarkt also zum, kaufen, zum Wasser kaufen. Entschuldigung, ich habe immer ein bisschen Englisch, weil die meiste Zeit rede ich Englisch im Kopf. Ich da ein bisschen Wirrwarr-Sprech. Ja, und jetzt geht's weiter zum ayusko Berg, noch 15 Kilometer, 20 Minuten, 14 Kilometer. Ich habe gerade vorher ein paar gesehen. Motorrad gesehen, es dürfte Motorradgruppen sein, da haue ich jetzt rein. Ich muss ja auch auf die Toiletten, trinke irgendwas, ganz schön gemütlich. Schauen wir mal. Ein Kaffee. Ah, das sind ein paar schöne Geräte. <lacht> ist ja, da ist mein 1200er GS und die Triumph. Jetzt gibt es da einen guten Café. in der vollen Bikerburg. Ah, was ist jetzt mit der Musik los? Jetzt ist ich abgestürzt. Wir haben ein paar geile Bikes da. Die Kollegen da zum Frühstücken kennen ein bisschen Englisch, da haben wir uns schon ein bisschen unterhalten. Und das Wetter ist einfach ein Hammer heute. Was ist das? Wie heißt es? Barbacoa Taco. Okay, Baba something. Oh, auf gehts, die haben mich gleich zum Café eingeladen, die sind so nett da, ist so unglaublich. Und jetzt gehts ins offroad da ich glaube, das geht da hinten. Ich muss sagen, die fahren da ganz schöne Bikes. So, die Jungs haben mich da jetzt eingeladen, dass wir eine Offroad-Partie machen mit meiner Italika. Und das sind zwei gegessen und der Triumph. Die, ich weiß noch wie sie heißt. Oh. Die außen ne? die Trumpf, die Scrambler. Ja. Ich glaube das geht hier in die Berge auf. Ey. Ich glaube das wäre ganz cool. Ja. Da geht's, Offroad da unten irgendwo muss Mexico City sein da ist ein -Glocken. Also, auch wenn ich es euch versprochen habe Fotos zu machen vom, von der Stadt das wird nichts da ist alles, da siehst du nichts und auf, heute ist Doppelbelastung noch einmal die Staubpartie So, jetzt haben sie mir noch geholfen eine Schrauben rein tragen, weil ich zwei Schrauben verloren habe die Jungs der Alex und der Edgar. Thank you, guys. See you my friend. nice. Ja, das war heute echt ein lebensreicher Tag. Du bist einfach auf den Berg aufgefahren und ein bisschen auf den Gipfel kreist und dann triffst so nette lässige Biker. Du verbringst eigentlich den ganzen Tag mit einer. <lacht> Voll Spaß. Du machst auch an die geilsten, schönsten Offroad-Pisten, die du jemals gefahren hast. Ja, welcome to Mexico. Reicht Ich bin echt wirklich happy. Und naja, jetzt gehen wir mal duschen, weil ich glaube, ich kann mir jetzt sogar einen Sound aus die Zähne ausarbeiteln. Und dann werde ich nochmal umdessen gehen, schön gemütlich. Und ich glaube, heute werde gut schlafen, weil es war doch ein bisschen anstrengend. Das waren dann doch, naja, ich glaube, so um die 200 Kilometer, nur eigentlich nur Offroad oder sehr viel halt.